Herzlich willkommen im MIDI Music Studio, Ihrem Ansprechpartner für professionelle Telefonansagen. Guten Tag und herzlich willkommen bei der Hypofin24 OHG, Ihrem zuverlässigen und erfahrenen Anbieter für unabhängige Baufinanzierungen und Versicherungen. Leider können wir Ihren Anruf im Moment nicht persönlich entgegennehmen. Bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer nach dem Signalton. Gerne nehmen wir Ihre Nachricht auch per E-Mail unter info.hypofin24.de entgegen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Herzlich willkommen bei der Ahead Gruppe. Heute ist ein gesetzlicher Feiertag in Liechtenstein und unser Büro ist daher nicht besetzt. Sehr gerne stehen wir Ihnen an normalen Arbeitstagen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung und freuen uns dann über Ihren Anruf. Welcome to the Ahead Group. Today is a public holiday in Liechtenstein and our office is not currently staffed. Our office hours on normal working days are from 8 a.m. to 6 p.m., Mondays to Fridays. Please ring again. We look forward to receiving your call. Herzlich willkommen bei der Bank PICT. Das folgende Gespräch zeichnen wir aus regulatorischen Gründen auf. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Herzlich willkommen bei Follow My Money. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihren Anruf leider nicht persönlich entgegennehmen können. Gerne stehen wir Ihnen von Montags bis Sonntags sowie an Feiertagen von 6 bis 22 Uhr persönlich zur Verfügung. Vielen Dank und auf Wiederhören. Moin Moin und herzlich willkommen bei Flexpayment. Schön, dass Sie anrufen. Wir helfen Ihnen gerne. Leider sind alle unsere Mitarbeiter derzeit im Kundengespräch. Senden Sie uns Ihr Anliegen gerne per Mail an support.flexpayment.de oder hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Bis gleich, Ihr FlexPayment Team.